Öffnen Sie zunächst den Moodle-Kurs, dessen Inhalte Sie sichern und in einen anderen Kurs kopieren möchten. Scrollen Sie herunter, bis Sie auf der rechten Seite den Abschnitt Administration sehen und klicken Sie hier auf die Sicherung. Hier können Sie entscheiden, ob Sie die eingeschriebene Nutzerin mitnehmen möchten oder nicht. Wenn Sie die Nutzer mitnehmen, würden das auch Inhalte wie Forumsbeiträge und Testinhalte mit einschließen. Ich nehme hier den Haken raus, sodass die Nutzer nicht mitgenommen werden. Wenn Sie weiter nach unten scrollen, klicken Sie auf weitere Einstellungen überspringen. Nun wird eine Sicherungsdatei erstellt. Das kann je nach Größe des Kurses auch etwas länger dauern. Die Datei wurde nun erstellt. Mit Klick auf Weiter kommen Sie hier auf eine Übersicht und hier ist unsere Sicherungsdatei. Nun muss diese in den gewünschten neuen Kurs wiederhergestellt werden. Für das Wiederherstellen der Inhalte vom gesicherten Kurs finden Sie am Ende der Zeile die Option Wiederherstellen oder sollten Sie den Vorgang später fortführen, finden Sie auch in der Administration an der rechten Seite den Punkt Wiederherstellen und gelangen zu diesem Menü. Sie entscheiden, was mit der Sicherung passieren soll. In unserem Fall soll sie mit einem vorhandenen Kurs verschmolzen werden. Dafür wählen Sie hier unten das Suchfeld aus und geben den Namen Ihres Kurses ein und mit Klick auf Lupe suchen Sie nach dem Kurs. Den können Sie hier dann auswählen und mit Weiter bestätigen. Hier bekommen Sie noch einmal eine Übersicht, was wiederhergestellt wird. Hier klicken Sie auf Weiter. Dies folgt auch nochmal auf dieser Seite sehr ausführlich mit allen Inhalten, die übernommen werden, wo Sie auch mit Weiter am Seitenende bestätigen und dies auch ein letztes Mal tun müssen auf dieser Seite, wo Sie hier die Wiederherstellung ausführen können. Nun wird die Wiederherstellung gestartet und kann je nach Größe des Kurses auch etwas länger dauern. Hier ist die Meldung, dass der Kurs erfolgreich wiederhergestellt wurde. und Mit Weiter gelangen wir in diesen neuen Kurs. Und Sie sehen auch, die Inhalte sind jetzt übertragen worden. Je nachdem müssten Sie bestimmt noch etwas anpassen, dass beispielsweise hier noch das Kachelformat wie im Ursprungskurs mit dabei ist oder dann auch Anstellungen wie das Passwort zum Kurs neu ergeben. Möchten Sie stattdessen nur einige bestimmte oder eine einzelne Aktivität aus einem Kurs sichern und einem anderen wiederherstellen, so gehen Sie ebenfalls im Bereich der Administration auf den Punkt Sicherung, wählen hier aus, ob die eingeschriebenen Nutzer mit übertragen werden sollten oder nicht und gehen statt auf weitere Einstellen überspringen auf Weiter. Hier können Sie nun überall ein Häkchen setzen bei den Aktivitäten oder Inhalten, die Sie mit übertragen möchten. Hier oben können Sie auch alle oder keine auswählen und dann entsprechend die Häkchen setzen. Zunächst muss der Oberbereich angeklickt werden, damit die anderen Optionen auswählbar sind. Ich entscheide mich hier für diese beiden Aktivitäten. Wollen Sie nun, nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, bis zum Ende der Seite, klicken Sie auf Weiter. Hier ebenfalls einmal bis zur Seitenende durchscrollen und die Sicherung ausführen. Die Sicherung wurde nun abgeschlossen und wir finden ebenfalls für diese Sicherung hier eine Datei, die wir wiederherstellen können. Wo Sie auch hier erstmal einen Überblick über die Sicherungsdetails bekommen, dass diese beiden Aktivitäten wiederhergestellt werden sollen. Mit Klick auf Weiter kommen wir wieder in den Bereich, wo wir dann den vorhandenen Kurs suchen müssen, um dort die Aktivitäten wiederherzustellen. Wir wählen den Kurs aus und bestätigen mit Weiter, wo auch hier nochmal eine Übersicht erscheint, die wir mit Weiter bestätigen. Auch hier einfach weiterklicken und zu guter Ende die Wiederherstellung ausführen. So, die Wiederherstellung ging sehr fix auf. Wie gesagt, wenn es mehrere Aktivitäten sind, kann das auch mal länger dauern. Nun ist es so, wenn beispielsweise in Ihrem Originalkurs die ausgewählten Elemente sich im zweiten Block befanden, dann werden Sie in dem äh, neuen Kurs auch in dem zweiten Block übertragen. In unserem Fall also auch mit hier hinein.